Bei den Tipps und Hinweisen für Radreisen geht es diesmal um die Vereinigten Staaten. Allerdings sind die Tipps diesmal nicht von mir zusammengetragen worden, sondern von meinem Reisepartner Micha, der auf seiner Weltreise mit dem Fahrrad auch durch die USA gekommen ist. Über die Reise gibt es eine zweiteilige Dokumentation, die ihr auf YouTube bzw. direkt in meinem Kanal unter dem Titel Losgefahren finden könnt. Und ich packe sie auch nochmal unten in die Videokommentare. Aber jetzt gibt es erstmal die Tipps und Hinweise für Radreisen durch die Vereinigten Staaten. So, ja, ist grandios. Also jetzt nochmal zum Schluss meiner Reise, meiner Tour, wo wir so eine geile Zeit haben in dem Land hier. Ja, als quasi letzte Etappe oder vorletzte Etappe meiner Reise um die Welt ging es im April 2018 durch die USA. Gestartet bin ich in der Westküstenmetropole Los Angeles im April und bin dann in gut drei Monaten von der Westküste einmal quer durch die USA über die Rocky Mountains und den Mittleren Westen bis an die Ostküste nach Boston geradelt. Die Einreise in die USA ist eigentlich problemlos möglich im Rahmen des Visa-Wafer-Programms. Man kann dann vor der Reise sich über das sogenannte ESTA-Verfahren elektronisch registrieren lassen und kann sich dann drei Monate visumfrei durch die USA bewegen. Die Kosten dafür belaufen sich auf überschaubare 14 Dollar ungefähr. Ja, bei mir gab es natürlich nur Problem, weil wir waren vorher im Rahmen der Reise im Iran unterwegs und für gewisse Länder wie zum Beispiel Iran, Irak, Syrien, Sudan ähm, gibt es so eine sogenannte ja, rote Liste, sag ich mal. Und äh, wenn man sich dort aufgehalten hat, kann man nicht mehr im Rahmen des regulären visa Welfare programms einreisen und muss stattdessen ähm, das normale Visum beantragen, das normale Visa-Programm, ähm, was sich dann insgesamt ähm, mit Beantragung und persönlichem Interview und so weiter auf gut eine Woche ziehen kann. Ja. Das kann man jedoch ähm, regelrecht problemlos in der Botschaft im jeweiligen Land regeln. Wir waren damals in Kuala Lumpur gewesen, in Malaysia, und, ähm, ja, und dann macht man einfach halt diesen Online-Antrag äh, über die Botschaft, vereinbart dann einen Interviewtermin und kann dann innerhalb von einer Woche die ganzen äh, Prozesse abwickeln und dann das Visum abholen. Ja. In den USA Rad zu fahren ist eigentlich sehr entspannt. Es gibt zwar auf den meisten Straßen keine separaten Radwege, aber die Straßen sind einfach nur gewaltig groß und man hat dort fast überall befestigte, gut ausgebaute Seitenstreifen, Standstreifen und kann da als Radfahrer ungestört fahren, ja, wodurch man halt sehr gut auch außerorts von A nach B kommt. Wer dann dennoch gerne über Radwege und Radrouten reisen möchte, kann sich da gerne erkundigen über eine gewisse Plattform, die heißt Adventure Cycling Association und die hat über die Jahre sehr viele Radrouten und Radwege in Nordamerika, insbesondere in den USA, zusammengefasst. Ja, zum Thema ähm, Ersatzteile und äh, Fahrradläden in den USA lässt sich zusammenfassen, dass eigentlich alles äh, überall gut verfügbar ist. Also gute Infrastruktur an Fahrradläden und Ersatzteilen. Ähm, also Tretlager, Bremsbeläge, Schläuche, Mäntel, alles kein Problem. Wo man jedoch verzweifeln kann, ist, dass man irgendwas Spezielles braucht, gerade fürs Radreisen, irgendwelche Packtaschen zum Beispiel äh, und andere Utensilien. Die bekommt man in den USA mittlerweile sehr schwer, weil äh, vieles online bestellt wird und die Fahrradläden da nur minimal irgendwie äh, was auf Lager haben. Ja, ein bisschen überrascht hat mich in den USA, deswegen, dass man ähm, im sogenannten Land der unbegrenzten Möglichkeiten, gerade beim Zelten, äh, recht viele Einschränkungen hat. Also wer jetzt denkt, einfach mal so sein Zelt irgendwo aufschlagen zu können, äh, wird da schnell enttäuscht. Weil wirklich sämtliche Flächen oder viele Flächen äh, eingezäunt sind, großflächig. Und oft irgendwelche Verbotsschilder aufgestellt sind, ähm, dass man halt nicht einfach so äh, Grundstücke betreten darf und so weiter. Ausnahmen gibt es hierbei ähm, zum Beispiel in den Nationalparks oder in den sogenannten Wilderness Areas, wo man ganz gut ähm, problemlos zelten kann. Äh, positive Erfahrungen haben wir zum Beispiel auch gemacht in Utah und Arizona. Uh, und Unter anderem in dem Tal Valley of the Gods, in der Nähe vom Monument Valley, wo man uh, wirklich ganz ungestört und ganz legitim zelten darf. Und ansonsten auch noch im Mittleren Westen, wo es einige Parks gibt, wo das Zelten gestattet ist ausdrücklich. Und wo es zudem auch noch uh, Toiletten gibt, WLAN, Sitzgelegenheiten und so weiter. Das war dann schon sehr komfortabel. In den USA werden grundsätzlich große Distanzen mit dem Auto zurückgelegt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass dann zum Beispiel der nächste Supermarkt wie Walmart oder Alberts gut mal 30, 40 Kilometer entfernt ist. Das muss man gerade beim Radfahren gut bedenken und planen. Und dementsprechend auch halt seine Route danach ein bisschen ausrichten. In den Supermärkten selbst sind die Preise eigentlich vergleichbar wie mit uns in Deutschland. Aber ähm, dort wird alles in größeren Mengen verkauft, größeren Verpackungen, äh, größere Volumen. Und dadurch sind halt dann auch die Abpackungen teurer. Äh, was sich natürlich auch kompliziert macht, äh, wenn man dann zum Beispiel ähm, Kartoffeln oder Reis oder irgendwas kauft oder Getränke, äh, die dann halt groß und sperrig sind in der Abpackung. Ja. Ähm, zum Thema Trinkwasser. Äh, ist jetzt in den USA nicht so gut, sag ich mal, weil ähm, die Wasserqualität zum einen nicht stimmt und zum anderen natürlich dann auch noch viel Chlor zugesetzt wird. Äh, wodurch ich das Trinkwasser nicht unbedingt empfehle, äh, vielleicht durchsetzt zum Kochen oder zum Waschen. Ähm, ja, ein bisschen verwirrend in den USA ist auch die Angabe von Maßeinheiten. In Europa wurde ja im 19. Jahrhundert bereits das äh, metrische System eingeführt, im Zuge dessen man alles äh, in Kilometern zum Beispiel angibt, in Kilogramm und so weiter und in den USA hat man jedoch an den alten Maßeinheiten festgehalten und so wird zum Beispiel an der Tankstelle ähm, statt Liter werden dort Gallonen angegeben, ähm, im Supermarkt ähm, zum Beispiel dann die, die Milch in einer halben Galone oder ganzen Galone. Und, ähm, dann auch noch beim, beim Gewicht alles in Pfund statt in Kilogramm und auch zum Beispiel bei der Temperatur wird auch nicht in Celsius angegeben, sondern stattdessen in Kelvin. Ja, und das setzt dann so weiter fort, wie zum Beispiel auch noch bei der Distanz in Meilen statt Kilometern und so weiter und so weiter und so fort. Und da muss man halt immer tagtäglich ein bisschen umrechnen beim Einkaufen oder bei der Tourenplanung und so weiter. Ähm, ja, was sich dann auch mit der Zeit irgendwann auch ähm, normalisiert, sag ich mal. 3.440 Meter, ja Rocky Morgens, das ist anstrengend. Jetzt geht es die nächsten 10 Meilen, 6% Gefälle bergab bis Salida. Und ähm, dann geht es noch weiter über Hartzell zum Pikes Peak. Da wird nochmal äh, das getoppt, da geht es nochmal so 4300 Meter hoch. Und dann nach Colorado Springs und dann habe ich endlich die Rocky Mountains gemeistert. Und dann geht es durch Kansas und so weiter. Ja. Cool. Ich sehe Ja, in den USA ist jetzt seit einigen Jahren der Marihuana-Konsum legal. Insbesondere in den westlichen Staaten, Kalifornien, ähm, aber auch bis halt rüber nach Colorado. Und äh, man kann dort in sogenannten Retail-Shops äh, Marihuana erwerben, muss hierfür lediglich den Ausweis vorlegen und kann dann schon zum äh, Preis ab 5 Dollar pro Gramm äh, Marihuana erwerben. In sehr guter Qualität, muss ich sagen, habe ich gehört. Und, ähm, ja, jetzt im Verkehr ähm, hat sich es bei mir nicht so herausgestellt äh, als Problem. Ähm, man sieht so öfters mal Leute, die was rauchen oder riecht es vor allem. Aber ähm, es war so dennoch sichere Verkehrslage, also nicht irgendwie, dass die Leute auffällig fahren oder so oder es da äh, andere Probleme gibt. Ähm, Wer es natürlich selber probieren möchte beim Fahrradfahren, äh, sollte aufpassen. Da ähm, die Marihuana-Sorten, die dort verkauft werden, meines Erachtens höher und stärker konzentriert sind als bei uns. Die haben quasi einen höheren THC-Gehalt. Und da kann man es dann leicht verschätzen und ist dann vielleicht am nächsten Tag noch leicht bekifft, und Umständen. Und ja, also da wollte ich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, in den USA ist der Smalltalk sehr unkompliziert. Man kommt dort mit den Leuten super schnell ins Gespräch, was ich nicht nur halt beim Radfahren selbst bemerkt habe, sondern auch halt irgendwie abseits von der Straße mal beim Einkaufen oder so, bei Walmart oder wenn man irgendwo mal am Diner sitzt, früh am Morgen und einen Kaffee trinkt, kommt man eigentlich immer sofort mit den Leuten irgendwie ins Gespräch, wird er verwickelt. Und hat einen Austausch und hat bei den Gelegenheiten auch immer so ein bisschen die Chance, nochmal so ein paar Infos, ein paar Tipps zu kriegen für die Radreise oder vielleicht sogar mal eine Einladung unterwegs. Das ist immer ganz, ganz praktisch und angenehm und macht das Reisen auch noch viel interessanter und spannender. Das waren Michas Tipps und Hinweise für Radreisen durch die Vereinigten Staaten. Sie alle gibt es auch noch mal nachzulesen in meinem Blog. Und über Michas Aktivitäten könnt ihr euch informieren in seinem Blog unter radfahrspuren.de. Weitere allgemeine Informationen zum Thema Radreisen in den Vereinigten Staaten gibt es natürlich auch im Radreisewiki. Alle Links packe ich euch auch noch mal unten in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr selber auch weitere Tipps und Hinweise habt, die ihr gerne teilen möchtet, dann freue ich mich sehr, wenn ihr sie in die Videokommentare schreibt, bzw. direkt im Radreise-Wiki eintragt. Das kann nämlich von jedem bearbeitet werden. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und beim Abonnieren des Kanals vergesst nicht auf die graue Glocke zu klicken, weil nur dann gibt es eine Benachrichtigung bei neuen Videos. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß bei euren Vorbereitungen und bei eurer Reise durch die Vereinigten Staaten.